Ein Aspekt von Jüngerschaft, das wollen wir uns heute anschauen und das passt übrigens perfekt zur Einleitung von Matthias, nämlich auf die Stimme des Hirten hören. Und ob das Hören etwas mit Podcasts zu tun hat, das sehen wir gleich. Jetzt ist es etwa ja zwei Monate seit Karfreitag und Ostern her. Und Karl-Freder Rosen ist ja das Epizentrum, warum Nachfolge, warum Jüngerschaft überhaupt möglich ist. Ja, wir haben uns an den Tod von Jesus Christus am Kreuz erinnert und an die Auferstehung. Und das sind die Grundsteine von Jüngerschaft. Und Jüngerschaft, das merke ich gerade, wenn ich so in den letzten paar Wochen und Monaten so in den, vor allem jetzt in den Effig-Kreisen hin und her schaue, ist ein sehr sehr aktuelles Thema, weil ich denke, wir haben alle gemerkt, während Corona, Jüngerschaft hat auch mit reifem Christsein zu tun, hat mit Mündigkeit zu tun und deswegen ist dieses Thema gerade in aller Munde. Im Römerbrief wird ein interessantes Bild benutzt, was das Ziel von Jüngerschaft ist oder vielleicht muss man anders sagen, was das Ziel dieser Reise ist. Und zwar steht da, wer an Jesus glaubt, der ist dazu bestimmt, ihm immer ähnlicher zu werden. Ihm immer ähnlicher zu werden. Es ist eine Aufgabe der Gemeinde, der weltweiten Gemeinde, auch der FPG Olten, dass Menschen Jesus kennenlernen, was haben wir da? Kennenlernen, erste, erster Punkt der Vision und in eine lebendige Beziehung mit ihm treten. Aber es ist auch die Aufgabe, auf diesem Jüngerschaftsweg voranzugehen, nicht stehen bleiben und zu diesem hohen Ziel der Umformung, wie Jesus zu sein, anzugehen. Man nennt das ja auch Heiligung, das sind so all diese Begriffe. Und das Gute ist, es ist ganz egal, ob du erst seit ein paar Wochen Christ bist oder seit ein paar Jahren oder seit 30 Jahren oder noch länger, alle sind wir da unterwegs. Stellen wir uns das Leben eines Jüngers, eines Jesus-Nachfolgers mal vor, wie eine Schatzkarte. Ist ja hier auch ein bisschen angelehnt, da der Hintergrund. Ihr kennt doch aus diesen, äh, ich sage jetzt mal, Cartoons oder Comics, so also die die Kinder haben, die haben das wahrscheinlich gerade ein bisschen präsenter. Da, wenn die Piraten einen Schatz suchen, dann haben sie eine Karte und diese Karte, die hat oft so einen gestrichelten roten Weg, und ein großes X, wo der Schatz versteckt ist. Und ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, Jüngerschaft ist eigentlich ganz ähnlich wie auch auf so einer Karte dem Schatz hinzu nachzueilen. Jeder ist an einem anderen Punkt, der eine ist etwas weiter vorne, der andere etwas weiter hinten, der andere macht gerade irgendwo auf einer Seitenstraße einen Kreis und kommt wieder zurück. Und wenn wir schauen, was es heißt, ihm nachzufolgen, dann werden wir entdecken, dass es mehr ist, als nur ein paar Schritte zu gehen. Jünger zu sein, im Sinne von Jesus nachzufolgen, heißt ein unablässiges Feuer zu ihm zu haben. Eine unablässige Leidenschaft für die Person, die dieses rote X ist. Jetzt ist es so, Jesus hat ja im in seinem Wirken auf der Erde und im Neuen Testament, wie wir das sehen, ganz berühmte Ich-Bin-Vergleiche gemacht, hat er ganz oft gesagt. Ich bin, zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und das Leben, das sind ganz, ganz berühmte Worte. Und dann noch, ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür zu den Schafen, ist auch so ein Vergleich. Und wie wir gleich sehen werden, es ist es ein sehr, sehr tröstendes, tröstliches Bildnis, das uns Jesus aufzeigt. Schauen wir uns den Text an in Johannes 10, die ersten zehn Verse. So also Jetzt habe ich prompt natürlich meine NGÜ, by the way, Matthias. Darum kann ich gleich die nehmen. Zehn Sätze nehmen. Johannes 10, Verse 1 bis 10. Ich habe das sogar noch auf der Folie. Voilà. Johannes 10, 1-10 bis Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einen anderen Weg hineindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und an seine Stimme und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Etwas, was in unserer Gesellschaft einen ganz, ganz großen Stellenwert hat, ist Unabhängigkeit und Freiheit möchte jeder sein, unabhängig und frei, wo es möglich ist, versucht man das. Ich habe ich hab einige Freunde noch, noch im Kanton Zürich, die, ähm, die sind voll dran, finanziell unabhängig zu werden. Die einen kaufen sich, die haben genau im richtigen Moment äh, diese ganzen Kryptowährungen gekauft, die sind da auf dem Weg, oh, so schnell wie möglich finanziell unabhängig zu sein. Das englische Schlagwort, Financial Independence, hört man ab und zu. Ich bin mein eigener Chef, mir schreibt dann niemand mehr vor, was ich zu tun zu lassen habe. Der Einzige, der etwas bestimmt, das bin ich. Oder auch unabhängiges Denken. Ich denke, dass ich ganz, ganz unglaublich ohne Einflüsse denke, dass ich unabhängig bin, dass ich nie, von niemandem beeinflusst werde. Und etwas vom Letzten, was der aufgeklärte Mensch, der moderne Mensch von sich sagen will oder zugeben will, ist zu sagen, ich bin abhängig. Ich bin abhängig, damit macht man nicht unbedingt Werbung. Und jetzt denken wir nochmals an den Bibeltext, den wir gerade gelesen haben. Es geht um Schafe. Wisst ihr, was Schafe sind? Das sind Herdentiere. Schafe sind Herdentiere. Sie wollen in einer Gruppe bleiben und nicht jeder seinen eigenen Weg suchen Außer natürlich, sie verirren sich, da gibt es auch Gleichnisse dazu. Übrigens, was ich interessant finde: das Wort Schaf ist ja teilweise, zumindest im englischen Bereich, fast schon zur Beleidigung geworden, dass man dann sagt: Wach auf, du Schaf, wake up, sheeple, heißt es dann, wenn jemand naiv und ohne etwas zu hinterfragen einfach etwas glaubt. Also, scharf zu sein ist unbeliebt. Und zu allem hinzu, eigentlich fast noch die Quadratur des Kreises, ein Schaf in einem Stall. Nicht mal Bewegungsfreiheit. Auch das noch. Das hört sich doch eigentlich nach dem ziemlichen Gegenteil von Unabhängigkeit und Freiheit an. Überlegen wir uns, was ist die Beziehung von einem Schafhirten und einem Schaf? Der Hirte, der führt die Weide die Herde, meine ich, die Herde zu einer grünen Weide, wo sie sich ernähren können. Er beschützt sie vor Gefahren, damit sie das machen können, was sie brauchen, nämlich zu essen, sich zu ernähren. Und was ist die Rolle des Schafs? Das Schaf antwortet auf den Hirten. Wenn der Hirte ruft, hört das Schaf genau hin. Es hört. Wenn es zur Wiese geführt wird, dann frisst es dankbar das Gras. Und wenn ein Wolf oder Dieb versucht, es zu stehlen, dann ist es abhängig vom Hirten. Und nicht von einem selber, dass es beschützt wird, dass, es, dass der Hirte sie rettet und in Sicherheit bringt. Also wir halten fest, das Schaf ist eigentlich so das Bildnis von Abhängigkeit und eigentlich ein riesiger Afro an unsere aktuelle Kultur der Unabhängigkeit. Und man kann es ja nicht anders sagen. Seit Jesus auf der Welt gepredigt hat, stoßen seine Worte Menschen vor den Kopf. Seit 2000 Jahren ist er nicht so, als wäre es erst seit ein paar Jahren der Fall oder seit ein paar Jahrzehnten. Sondern seit 2000 Jahren hat der Mensch immer eine ziemlich gegen gesetzte Meinung von dem, was gut für ihn ist, im Vergleich zu dem, was Jesus sagt, was gut für den Menschen ist. Eigentlich fängt es ja schon ganz am Anfang an. Erster Mose, die ersten paar Kapitel, wo es eigentlich, wo Gott eigentlich sagt, schaut mal, ihr habt hier einen geschützten Rahmen, ihr habt einen geschützten Rahmen im Paradies, ihr habt einen großen Spielraum, ja, aber es gibt doch ein paar Dinge, die ihr nicht tun dürft. Ihr habt fast alle Freiheiten, aber ihr seid abhängig von mir. Esst nicht vom Baum der Erkenntnis. Und seit wir die kleine Leana haben, die ist jetzt fast ein Jahr alt, da kann ich jetzt richtig nachvollziehen, dass der, das, was sie nicht dürfen, das ist hundertmal reizender als alles, was man darf. Also das kann ich jetzt noch viel, viel besser nachvollziehen, dass die natürlich prompt von diesem Baum gegessen haben. Satan hat Adam und Eva dazu verleitet, von dieser Frucht zu essen und als Resultat, was ist das Resultat? sie sind aus dem Garten Eden geflogen, auf sich allein gestellt, unabhängig, vermeintlich. Aber waren sie wirklich freier und unabhängig? Auf dem Papier ja schon, also ich glaube, die haben noch nicht auf Papier geschrieben, aber sie mussten selber nach dem Lebensunterhalt schauen, im Schweiße des Angesichts. Für das Essen sorgen. Ging es Ihnen besser? Ich würde sagen, nicht. Sie haben das Paradies unter Gottes Aufsicht, unter Gottes Abhängigkeit eingetauscht gegen eine Welt, wo Sie selber die sind, die bestimmen, wo Sie selber die Götter sind, die das Maß aller Dinge sind. Und wir haben eigentlich bis zum heutigen Tag und noch darüber hinaus damit zu kämpfen unter dieser Auswirkung der Sünde, zu beissen, dass wir nie damit zufrieden sind, was wir haben. Ich will immer noch mehr, noch unabhängiger. Es gibt immer noch Luft nach oben, man kann da noch unabhängiger werden, und hier noch, und da. Und eine Frage, glaube ich, die sich jeder Nachfolger, jeder Jünger von Jesus stellen muss, ist die, wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, nämlich, glaube ich, dass Gott es besser als ich weiß, was Gott, Gut für mich ist, glaube ich, dass Gott besser als ich weiß, was gut für mich ist. Bin ich besser aufgehoben als Schaf, das selber nach seinem Glück schaut oder etwa unter einem Hirten, der für mich schaut, der für mich da ist, der mich beschützt, der sich sogar darüber hinaus selber abschlachten lässt, bevor der Wolf alle Schafe aufessen kann, wenn wir jetzt das auf das Kreuz anwenden. Und wenn wir jetzt nochmal dieses, Bild, dieses Bildnis nehmen von der Schatzkarte, die ich gerade erwähnt habe, mit den roten Strichen und dem roten Kreuz, dann würde ich behaupten, kann man sagen, gehst du näher auf das X zu, Jesus ähnlich zu werden, dann glaube ich, wirst du mehr und mehr merken, dass die Abhängigkeit von Jesus Christus nicht etwas ist, was einschränkt, sondern etwas, das frei macht, etwas, was heil bringt, etwas, was erfüllt, was gut für dich ist. Die Schafe hören auf die Stimme des Hirten. Das ist eine der Aussagen des Textes. Und sie hören nicht auf den Dieb, sie hören nicht auf den Räuber. Und jetzt, um ganz kurz den Kontext etwas zu erklären von, einem, von seinem Schafstall. Man muss sich das so vorstellen im damaligen Kontext. Das war so ein ummauerter Hof, wo mehrere Schafherden drin waren. Also nicht nur eine, sondern von verschiedenen Hirten. Und jetzt, klar, die vermischen sich natürlich. Und irgendwann, wenn es Zeit ist, wieder aufzubrechen, ist der Hirte in diesen Hof gegangen und hat die Schafe bei ihrem Namen genannt. Und die Schafe kannten die Stimme des Hirten. Einzeln beim Namen so eine Ermutigung, also ich finde es unglaublich ermutigend, dass Jesus, wenn er sagt, ich bin der Hirte, jeden Einzelnen beim Namen kennt und herausruft, sagt Raphael, komm mit, du gehörst zu meiner Herde, komm mit. Und warum folgen die Schafe? Weil sie seine Stimme kennen. Und das ist eigentlich einer der Knackpunkte, die Stimme des Hirten kennen, Nämlich es setzt voraus, dass man sie wirklich kennt, oder wie, wie Matthias das eigentlich wirklich sehr treffend schon gesagt hat. Ein Jünger von Jesus zu sein heißt zu lernen, was ist die Stimme von Jesus. Und warum? Denn es steht hier im Text, dass man nicht einem Fremden, einem Dieb nachläuft, der es nicht gut mit einem meint, sondern auf den wahren Hirten. Aber wie übe ich das Hören? Wie, wie kann ich es trainieren? Woher weiß ich, was ist fremd, was ist Jesus? Und da möchte ich wieder auf das hier verweisen. Und ich, ich finde das eigentlich so, so spannend, auf die Stimme des Hirten hören. Und du hast vorher bei der Moderation schon einige Tipps gegeben, wie man das machen kann. Die Bibel zu lesen, die Bibel zu hören, ich habe da, ich hab tatsächlich aufgestreckt bei der Frage, wer hat es schon einmal durchgelesen. Das habe ich aber nur geschafft, weil ich da mit dieser Bibel-App, äh, wie heißt die nochmal, ah, die, die jeder installiert hat, da gibt es ja diese Bible-Plans, äh, diese Lesepläne. Und da habe ich tatsächlich mal geschafft, von 1. Januar bis 31. 31. Dezember so ein Einjahres-Bibel-Plan zu lesen. Weil es einfach jeden Morgen es ist aufgepoppt, Kommt, liest diese Kapitel Tag der Da man durfte es noch abhaken man hatte noch diesen tollen serotonin oder Serotonin was das Glück sag schon noch. Naja egal ihr wisst was ich, oder Endorphin, ist ja auch egal das was glücklich macht so dieses Häkchen und natürlich am überglücklichsten dass man die Bibel gelesen hat natürlich. Dorina hört ab und zu gerne die Bibel ich, ich kenne Leute die haben die Bibel die, die hören das beim Autofahren, wenn Sie mit dem Auto pendeln, von A nach B, da höre ich ein paar Minuten Bibel. Also es gibt da wirklich ganz, ganz tolle Methoden. Und es ist ja nicht nur wichtig, das versuche ich den Teens im Unti immer zu erklären, es ist ja nicht nur wichtig, die, auch ein, ein gewisses Bibelwissen aufzubauen, sondern die Bibel ist ja auch etwas, wo Gott spricht. Gott spricht durch die Bibel. Im Hebräerbrief heißt es, sie ist das lebendige Wort Gottes. Das lebendige Wort Gottes. Das heißt, ich fange an, seine Stimme, seine lebendige Stimme zu hören. Lebendig, es ist nicht tot, es ist aktiv, es macht etwas mit mir, es verändert mich auch. Lasse ich das zu? Und es kommt ja bei manchen Menschen sogar vor, ich kenne da einige, die Jesus tatsächlich hörbar, akustisch wahrnehmen, die das vielleicht in Träumen mal gehört haben, ihn gesehen haben. Doch bei allem Hören auf Gott und, und auf die Menschen, die etwas über Gott erzählen, so wie ich jetzt zum Beispiel hier predige, über die Stimme, ist doch eines sehr wichtig. Nämlich lerne selber zu hören einerseits, was steht im Wort und prüfe dann was erzählt wird, prüft alles. In der Apostelgeschichte 17, da gibt es eine ganz, ganz tolle Stelle, wo Paulus und Silas in eine Ortschaft namens Beröa kommen. Es sind ganz tolle Leute dort. Es steht, die Leute sind offen für die Botschaft Gottes. Aber Tag für Tag, nachdem sie die Botschaft gehört haben von Paulus und Silas, haben sie im Wort Gottes nachgeschaut ob das, was Paulus und Silas gesagt haben, tatsächlich übereinstimmt mit dem, was im Wort steht. Ich war vor, doch im Oktober 19, das war tatsächlich in meinem, an meinem zweiten Arbeitstag, bin ich schon auf eine E21-Konferenz in Hamburg gefahren. Sebastian war da auch mit. Und da war John Piper. John Piper ist ein bekannter Theologe. Und der hatte auch einige Tags gehabt und predigten. Und der Weiß ich nicht, wie viele Bücher geschrieben. Jetzt gerade wieder ein neues, 700 Seiten. Jetzt lese ich im Sommer mit Sebastian durch übrigens, könnt ihr euch freuen. Haben wir was im Köcher. Ähm und dann steht er hin und das erste, was er sagt, ist, Moment, nur weil ich John Piper heiße, heißt es noch lange nicht, dass ihr nicht alles aufmerksam prüfen sollt, was ich euch jetzt sage. Da habe ich gedacht, hey, wow, das ist schon, das braucht schon sehr viel Demut. Weil ich kenne John Piper als eigentlich sehr ein sehr überlegter Mensch, der wirklich nicht irgendwie etwas sagt, wo man jetzt oh, etwas die Augenbrauen runzeln müsste. Oh, was hat er jetzt wieder gesagt? Sondern sehr genau prüft er das schon selber und er sagt, nein, nein, es ist an euch die Verantwortung, alles zu prüfen. Ich war ja 2013, 2014 war ich auf der Logos Hope für drei Monate, das war ein Missionsschiff von OM. Und ich habe da einen inzwischen guten Freund aus Malaysia kennengelernt. Der ist wirklich auch, ich schätze ihn sehr, sehr analytisch, ist gebildet, sehr, sehr belesen und er hat viele Sachbücher über den Glauben auch gelesen. Wirklich, also der konnte wirklich C.S. Lewis alles gelesen, da zitiert von unglaublich und dann hat er mir einmal gesagt weißt du alle diese bücher über den glauben die sind schon gut aber ich habe irgendwann mal festgestellt dass ich mehr über gott lese als dass ich tatsächlich auf sein wort höre als ich, als ich das lese was in der Bibel steht also das heißt man ganze bibliotheken über gott kann man gelesen haben aber am wertvollsten ist es wenn man auf sein lebendiges wort Hört. Und er hat dann als Quintessenz angefangen, wieder viel mehr in der Bibel zu lesen und weniger Sachbücher. Fand ich interessant. In unserem Text von Johannes 10, da vergleicht sich Jesus ja nicht nur mit dem Hirten, sondern auch mit einer Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Und da legt er wirklich nochmal mit Nachdruck drauf und sagt, es gibt nur einen Weg, einen richtigen Weg in den Schafstall, und zwar durch die Tür. Und im Römerbrief 5, Kapitel 5, Vers 2, da gibt es einen tollen Vers, wo steht, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Freier Zugang, ich bin die Tür, sagt Jesus. Freier Zugang zur Gnade, freier Zugang zur grünen Weide, freier Zugang zu Leben in ganzer Fülle, wie es heißt. Das Leben mit Jesus fängt erst dann richtig an, wenn ich ihm nachfolge, und zwar egal auf welche Wiese er mich führt. Das sage ich bewusst jetzt in aller Demut, und mir sind da vor allem auch die ja, Menschen ein Vorbild, die schon ganz, ganz lang im Glauben sind, die. Höhen und Tiefen durchgemacht haben und die mir dann sagen konnten, hey schau mal, da war ich richtig tief unten und da habe ich Gottes Nähe am meisten gespürt. Da habe ich auf ihn, da habe ich gelernt, auf ihn zu hören, da habe ich gelernt, was es das heißt, auf ihn zu vertrauen. Und da höre ich immer sehr aufmerksam hin. Im Philipperbrief heißt es, freut euch, was immer auch geschieht. Und ich glaube, das ist Grund zur Freude, diese Abhängigkeit von Jesus, es zu wissen, ich bin aufgehoben unter seiner Obhut, aufgehoben unter dem Hirten, der mich auf grüne Weide führt, der auch da ist, wie es im Psalm 23 heißt, durch das finstere Tal, auch da ist er. Und stellt euch mal vor, was das für Auswirkungen hat auf unser Umfeld, wenn man merkt, hey wow, dieser, der XY, der ist jetzt, da merkt man irgendwie so eine tiefe Freude, den wirft es nicht, nicht so schnell aus der Bahn. Was versteckt sich dahinter? Ich habe in der Gemeinde, wo ich jetzt bin, in der FG Leimenthal, da habe ich, bin ich immer sehr, höre ich immer aufmerksam hin bei den Leuten, die nicht ähm, in, wie es so schön heißt, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, sondern später zum Glauben gekommen sind. Und fast alle sagen mir: Weißt du, ich habe bei der Freundin wie sie dann auch immer Haus oder beim Freund so und so, habe ich gemerkt, bei dem ist etwas ganz, ganz anders. Und ich habe gemerkt, das will ich auch, was der hat. Das will ich auch. Und ist dann hat sich dann erkundigt, wo kommt das her? Und der Freund und die Freundin, die konnten dann auch darauf antworten und diese Person mit hineinnehmen in diese Freude. Leben in Fülle, nicht weil ich für mein Glück ganz allein schaue, sondern gerade weil ich abhängig bin von Jesus. Leben in Fülle nicht, weil ich alle, zuerst alle Freiheiten auskosten muss, die es gibt in der Welt, sondern leben in Fülle, weil mich Jesus frei gemacht hat von der Sünde, auch frei gemacht von dem Verlangen, erst alles zu machen. Und leben in Fülle, weil Jesus mein Hirte ist, auf grüner und mich zur grünen Aue führt, zu frischem Wasser. Und ich wünsche uns das allen so, auch euch der FG Olden, jetzt wo gerade jetzt wo die Lockerungen wieder aufgehen, wo man auch wieder mehr wirklich persönlich Kontakt haben kann zu, zu Mitmenschen, zu Nachbarn. Ich wünsche uns das so, dass uns diese Freude am Hirten und an seiner Stimme wirklich packt und dass das Leute merken dürfen, dass diese Nachfolge, die uns umformt, dass das etwas ganz, ganz Wertvolles ist, wo es sich lohnt, sein Leben zu investieren. Ich will noch beten mit uns. Ja, Herr, du siehst, wie oft wir ja fast jeden Tag immer danach streben, selbst unser Herr zu sein. Wir streben nach unseren eigenen Interessen und ja, ganz oft merken wir, dass es uns doch nicht wirklich mit Freude erfüllt. Und so bitten wir dich jetzt heute Morgen, dass du uns erfüllst mit dem, was es heißt, unter deiner Obhut zu sein in deiner Schafherde zu sein. Und wir möchten dir ähnlicher werden, Herr. Ja, wie es heißt, dir ähnlich zu werden, umgeformt werden in dein Ebenbild, das werden wir nie ganz schaffen, aber hilf uns auf diesem Weg. Hilf uns, dass wir uns selber nicht zu so wichtig nehmen, sondern dich in den Vordergrund stellen können. Und danke, Herr, dass du die Tür bist, dass du der Zugang bist, für ein Leben in deiner Nachfolge. Amen. Abonniere unseren Kanal und bleibe mit uns verbunden auf fakeolten.ch.